Und los geht's. Das ist eine Warnung hier. Das ist Reifen Niveau 3. Also das setzt einiges voraus. Wie auch immer, so schwer ist es eigentlich nicht. Schauen wir mal zunächst einmal hier. Da sind einige Aufgaben, die man so ganz leicht lösen könnte. Berechnen Sie die Stammfunktionen der folgenden Funktionen. Stammfunktion bedeutet das Integral berechnen. Das Integral von diesen Funktionen. Ich erkläre jetzt nicht was das ist da gibt es ein anderes Video dafür also fangen wir jetzt mit dieser Funktion die unabhängige Variable hier ist v 7 v hoch 5 und das ist die Funktion und das ist die allgemeine Regel hier unten die man folgen muss also wenn wir jetzt hier das Integral von einer Konstante mal eine Potenzfunktion haben und wir halt die Stammfunktion brauchen dann die Konstante bleibt gleich, mal die Variable, die unabhängige, und die Hochzahl wird um 1 mehr. Und durch diese neue Hochzahl, die 1 mehr ist, wird das Ganze dividiert. Und dazu muss man immer eine Konstante addieren. Das ist also die Gegenrechnung von der Ableitung. Tatsächlich, wenn wir das hier ableiten, dann... Wird die Hochzahl 1 weniger? n plus 1 minus 1, es bleibt tatsächlich n, ja? Und es wird mit dieser Hochzahl multipliziert. Die Ableitung, sage ich wieder, von dieser Funktion hier rechts, ja? Und das bedeutet, es wird hier n plus 1, das Ganze durch n plus 1 unten, das wird gekürzt. Also es bleibt tatsächlich dann a mal x hoch n. Also das ist eigentlich etwas wie die Gegenrechnung von Ableitung. Das könnte man auch sogar sagen, ja, dass es so ist. Und die Ableitung von einer Konstante ist e 0, also da bleibt nur das hier. In die Gegenrichtung mit der Ableitung. Und schauen wir jetzt diese Aufgabe jetzt hier. 7V hoch 5, 7 v hoch 5, die unabhängige Variable ist V. Also die Hochzahl wird um 1 mehr, 6 statt 5 6. und es wird durch diese Hochzahl auch dividiert. 7 Sechstel von v hoch 6 und die notwendige Konstante dazu. Wenn wir jetzt so Abstraktes wie hier haben, b mal c hoch d, ja, ganz einfach, die Hochzahl wird, das d wird um 1 mehr und das Ganze wird durch diese neue Hochzahl dividiert. Und weil wir hier c als Variable haben, unabhängige, haben wir die Konstante jetzt mit k geschrieben. Kein Problem. Bei der dritten Aufgabe, dann haben wir größere Zahlen, 65 mal x hoch 12. Okay, 65 mal x hoch 12, da sind wir. Die Hochzahl hier wird 1 mehr, 12 plus 1, also 13. Und das wird das Ganze durch diese neue Hochzahl dividiert, 12 plus 1, 13, 65 durch 13, das kann man kürzen, das ist 5. Bei D hier, y² minus 2x plus 1. Da haben wir drei Funktionen eigentlich, die irgendwie eine Summe davon haben. Da ist die Aufgabe y²-2x plus 1, ja, äh, y, ja. Und da ist die unabhängige Variable jetzt y, y und x die abhängige. Das haben wir ein bisschen verkehrt. macht nichts, ist doch das Gleiche. Also das bedeutet, hier muss man die Hochzahl hier bei der ersten Gleichung, äh, bei der ersten Potenzfunktion um 1 zu hören, auf 2 mit aufs 3 und dann durch diese 3 dividieren, ja, und dann minus 2 mal y², das steht da keine Hochzahl, also ist 1 gemeint, und 1 plus 1 ist 2 und durch diese neue Hochzahl 2, also das wird dann gekürzt, habe ich jetzt hier nicht geschrieben, macht nichts, und jetzt hier 1, das bedeutet y hoch 0, y hoch 0, 0 plus 1 das ist tatsächlich das Ergebnis y. Und tatsächlich, wenn wir y ableiten, auf y selbstverständlich in diesem Fall, wird das Ergebnis 1 sein. Und nicht vergessen, immer plus c schreiben bei solchen Aufgaben. Wenn wir jetzt hier äh, v von t, die nächste Aufgabe haben, ja, das ist vierte Wurzel von t hoch 3. Wie schreibt man das hier? Das, die 4 hier wird als Nenner in der Hochzahl geschrieben. Also t hoch 3 Viertel. Und wie geht es dann weiter? T ist die unabhängige Variable. Da wird die Hochzahl 1 mehr. Und das Ganze durch diese neue Hochzahl. Die wird 3 Viertel plus 1. Das ist 3 plus 4 Viertel insgesamt. Also 7 Viertel. 7 Viertel. Wir haben einen die 7 bleibt unten. Die 4 wird dann nach oben. Also das ist dann das endgültige Ergebnis. Ja? Äh, gut. Also jetzt gehen wir direkt jetzt zu... Diese Ausnahmen, nämlich dieses Beispiel jetzt hier, und das ist die einzige Ausnahme, wo diese Regel halt mit, dass es 1 mehr will, nicht gilt. Ja? Also 5 durch w. Das ist 5 mal w hoch minus 1. Und in diesem Fall ist das Ergebnis nicht w hoch 0, sondern das ist der natürliche Logarithmus von w. Okay, wenn wir das hier integrieren, ja? 5 mal das 1 durch W integriert, das ist natürliche Leckerleitungs von W. Und tatsächlich, also wenn man die Ableitung sieht, da kann man nicht hier einfach nichts benutzen. Das geht nicht, weil dann das Ergebnis der Ableitung kommt dann nicht das Minus 1 vor. Das haben wir bei der Ableitung schon gesehen. Gut, und die restlichen Aufgaben hier kann man glaube ich schon selber lösen. Danke sehr.